Hallo, wenn Sie sich schon ein bisschen mit dem Thema Usability Engineering auseinandergesetzt haben, vielleicht mit den anderen Videos, die ich zur Verfügung gestellt habe, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass dort immer noch relativ viel manuelle Tätigkeit von Seiten der Evaluatorinnen und Evaluatoren notwendig ist. Und in diesem Video wollen wir mal so ein bisschen gucken, kann man da nicht irgendwie so ein bisschen was automatisieren, das Video fokussiert sich jetzt hier ganz stark auf den Bereich der Usability-Evaluation, weil auch in dem Bereich eigentlich mit die meiste Automatisierung ja in den letzten Jahren so versucht wurde beziehungsweise äh, die meisten Publikationen in der Richtung existieren. Das, was wir uns als erstes angucken, ist erstmal so eine Unterteilung. Wo könnte man denn darüber nachdenken, zu automatisieren? Und da gibt es nämlich ein Paper, was auch in dem Bereich am meisten zitiert wird, von äh, Melody Ivory. Und in diesem Paper wird erstmal unterschieden, welche Arten von Schritten bei Usability-Evaluation gibt es denn und wo kann man dann hier automatisieren. Der erste Schritt, den man dabei hat, das ist die sogenannte, ist, ist sogenannte Capture. Beim Capture geht es darum, dass man zunächst einmal Daten erhebt. Das können zum Beispiel Daten über die Nutzung sein, also was die Nutzer für Aktivitäten gemacht haben auf der entsprechenden, mit der entsprechenden Software. Aber das können auch andere Daten sein, also zum Beispiel Videodaten oder Notizen, die Sie irgendwie erheben und so weiter. Es geht also einfach nur darum, Daten zu erheben, die hinterher dann weiter ausgewertet werden können. Wenn man dann die Daten erhoben hat, dann muss der nächste Schritt kommen, nämlich die Datenanalyse. Und die wird auch Analysis bei ähm, Ivory bezeichnet. Bei der Analysis geht es im Prinzip darum, auf Basis der Daten dann herauszukriegen, wo sind denn Usability-Probleme. Und es geht wirklich nur darum zu sagen, da ist ein Usability-Problem. Es geht nicht unbedingt darum zu sagen, wo das Usability-Problem herkommt, also praktisch die Ursache des Usability-Problems zu, zu identifizieren. Das ist nämlich dann der dritte Bereich, die sogenannte kritik da, wo Sie dann also Lösungsvorschläge erarbeiten, weil Sie dann auch wissen, wo genau kommt das Problem her und dann eben ganz konkret vorschlagen und so kann man das Problem auch lösen. Das sind also diese typischen drei Bereiche, die wir bei allen möglichen Evaluationsmethoden haben. Und Auf den nächsten Folien gucken wir uns jetzt einfach mal die unterschiedlichen Arten von Evaluationsmethoden an, die wir ja in den anderen Videos schon kennengelernt haben und bewerten einfach mal diese Arten dann so ein bisschen hinsichtlich der Automatisierbarkeit. Schauen wir uns die erste Variante an. Das erste oder die erste Art von Methoden waren ja die expertenorientierten Methoden, ganz konkret die analytischen Methoden. Bei den analytischen Methoden war es so, dass man am Anfang der Methodik erstmal ein Analysemodell erstellt. Das ist jetzt hier links mit diesen Kästchen und den Strichen dazwischen dargestellt. Als Beispiel hatten wir hier die GOMS-Methode, wo man dann erstmal die Aktivitäten, die die Nutzerinnen und Nutzer in ganz viele kleine Teilschritte zerlegt um dann letztendlich hinterher Zeiten zuzuweisen, um irgendwie herauszukriegen, wie lange dauert denn potenziell eine Aufgabenerledigung. Das können hier an dieser Stelle auch noch andere ähm, Modelle sein, die hier eine Rolle spielen. Tatsache ist, als erstes muss man immer ein solches Modell erstellen. Wenn man dann das Modell hat, dann kann man das Modell entsprechend auswerten. Das ist also die, der Analysis-Schritt, der hier in der Mitte wieder mit diesem entsprechenden Icon dargestellt ist. Und auf Basis dieser Analyse kann man dann gegebenenfalls Kritik äußern, das heißt, ganz konkrete Lösungsvorschläge für die entdeckten Usability-Probleme machen. Wenn wir uns jetzt diese drei Schritte so ein bisschen ansehen und hinsichtlich Automatisierung bewerten, dann äh, werden wir feststellen, dass die Erstellung von einem solchen Modell nur begrenzt automatisierbar möglich ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe haben, die Nutzerinnen und Nutzer mit ihrem System erledigen sollen mit ihrem Werkzeug und Sie wissen, welche Einzelschritte dazu gehören. Dann, um jetzt zum Beispiel für GOMS das Modell zu erstellen, dann wird es Ihnen nicht möglich sein, automatisiert auf Basis einer abstrakten Aufgabenbeschreibung die einzelnen Schritte automatisiert abzuleiten und daraus jetzt das GOMS-Modell zum Beispiel zu erstellen. Das ist in dem Fall nicht so einfach möglich und eben auch bei anderen Analysemodellen ist das nicht unbedingt so einfach möglich. Das heißt, Sie müssen hier schon einiges dafür tun. Nichtsdestotrotz ist es bei GOMS zum Beispiel so, dass sie die Aufgabe auch einfach mal mit einem Beispielsystem durchspielen können. Dann wird die Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer entsprechend aufgezeichnet und darauf basierend kann man dann das GOMS-Modell ermitteln, um dann die ähm, Analyse zu machen. Deswegen steht jetzt hier, ist eben nur begrenzt automatisierbar. Es gibt also Möglichkeiten, das zumindest einmal relativ einfach durchzuspielen und daraus dann das Modell zu generieren. Das ist aber immer noch nicht ganz automatisiert. Was dann ziemlich gut automatisierbar ist, ist die Auswertung der Modelle, weil die Modelle ja eine relativ strukturierte Art der Repräsentation sind, gibt es auch meistens relativ gute Algorithmen, um diese Modelle in bestimmte Richtungen auszuwerten. Natürlich könnte es jetzt sein, dass es hier auch mal eine Auswertungsvariante gibt, die halt mit Computern nur sehr schwer umsetzbar ist. Aber die meisten Auswertungen von diesen Modellen sind relativ einfach. Wenn wir uns das jetzt wieder bei GOMS ansehen, dann war das ja nichts anderes, als dass man dann zu den einzelnen Teilschritten, die man macht zur Aufgabenerledigung, dann an dieser Stelle einfach die Zeiten hinzudefiniert und dann zusammenrechnet, um dann irgendwie festzustellen, wie lange das jetzt dauert. Gut, damit kriegen wir vielleicht raus, wo jetzt ein Usability-Problem ist, also wenn jetzt irgendeine Aufgabe extrem lang dauert. Aber es ist natürlich schwer zu ermitteln, wo jetzt die Ursache ist. Zumindest automatisiert ist es sehr schwer zu ermitteln. Das mag eben für uns Menschen dann an dieser Stelle relativ einfach zu sein zu sagen, okay, wir sehen ja, um diese Aufgabe zu erledigen, zum Beispiel sind unglaublich viele Schritte notwendig. Da könnte man dann vielleicht auch ein automatisiertes Tool sagen, ja, das sind viele Schritte. Aber wenn es dann so ein bisschen in die Details und die Feinheiten an dieser Stelle geht, um irgendwie herauszukriegen, ja, welche dieser Schritte können vielleicht weggelassen werden und so weiter. Also wirklich konkrete Lösungsvorschläge zur Lösung eines Usability-Problems. Da ähm, ist es aktuell halt einfach nicht möglich, ähm, auf Basis dieser expertenorientierten Methoden oder konkret dieser analysischen Methoden automatisiert, entsprechend Lösungsvorschläge herauszuarbeiten. Gut, das ist also so. Analytische Methoden. Sie sehen also zum gewissen Grad, äh, manche Sachen können da so ein bisschen automatisiert werden. Aber gerade eben so der letzte Teil, wo es dann darum geht, automatisiert äh, auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten, da wird es dann schon ein bisschen kritischer. Schauen wir uns einfach mal die nächste expertenorientierte Methodik an. Das ist dann die Inspektionsmethode, also die Inspektionsmethoden an sich. Bei denen geht es ja am Anfang darum, dass Sie sich das System mit ja, bestimmten Regeln, Vorgangsregeln ähm, entsprechend genauer angucken, deswegen hier auch die Lupe, das heißt, Sie gucken sich das ganz genau an, bei einer heuristischen Evaluation zum Beispiel mit dem Hintergrund, dass Sie Heuristiken überprüfen wollen, beim Cognitive Walkthrough eben mit der Beantwortung der entsprechend vier Fragen. Und die Ergebnisse, die Sie daraus bekommen, die können Sie dann wieder analysieren und daraus dann Usability-Probleme ableiten. Und wie sieht es denn jetzt hier mit der Möglichkeit der Automatisierung aus? Also bei Inspektionsmethoden ist es so, dass das Capture, also das Erarbeiten von den ersten Daten, teilweise automatisierbar ist. Also bei heuristischer Evaluation zum Beispiel, da gibt es so manche Heuristiken, die sind halt derart gestaltet, dass sie halt gut von einem Computer automatisiert überprüft werden können. Also zum Beispiel, ob jetzt der Button unten rechts auch gerendert wird in einem Dialog. ist ja eine Heuristik, die haben wir auch so angesprochen, dass zum Beispiel Buttons immer in Dialogen immer unten rechts sein sollten, zumindest im, äh, im europäischen Kulturraum, beziehungsweise im westlichen Kulturraum. Ja, in anderen Kulturräumen mag das anders sein. Aber man kann im Prinzip die äh, Oberfläche einer Website zum Beispiel rendern lassen und dann überprüfen, wo ist der Button jetzt gelandet und wenn der unten rechts ist, dann kann eben daraus geschlussfolgert werden, ja, alles gut. Und wenn er nicht unten rechts ist, dann kann eben geschlussfolgert werden, mh, ist vielleicht nicht alles so gut. Das heißt, es gibt so bestimmte Heuristiken, die sind gut überprüfbar. Es gibt aber auch Heuristiken, die sind so generisch und so allgemein, die sind nun wiederum nicht so wirklich überprüfbar. Ähm, können Sie zum Beispiel einige der Grundsätze der Dialoggestaltung nehmen, was ja auch äh, Heuristiken sind. Da wird es dann durchaus etwas schwerer, das ähm, ja in irgendeiner Form zu erarbeiten, ob die Heuristiken ähm, ja, eingehalten werden oder nicht. Der nächste Schritt ist dann die Analyse. Bei der Analyse ist es so, für die Dinge, wo Sie am Anfang eben die Heuristiken überprüfen können, bei der heuristischen Evaluation zum Beispiel, da können Sie dann auch vollständig die Analyse machen. Das heißt, Sie können dann eben auch vollständig sehen, wo an welcher Stelle jetzt die Heuristiken nicht eingehalten wurden und weil das an dieser Stelle eben vollständig machbar ist, ist es auch vollständig machbar, hinterher dann eine Kritik zu äußern. Wenn Sie also zum Beispiel die Heuristik überprüfen, ob die Buttons immer unten rechts sind in Dialogen und dann auch in der Analyse herauskriegen, oh, die sind gar nicht alle unten rechts, dann können Sie natürlich auch ganz konkret sagen, hier ist ein Usability-Problem, mach doch mal diesen Button nach unten rechts. Ja. Das heißt, bei Inspektionsmethoden, zumindest bei der heuristischen Evaluation, ist es durchaus möglich, bestimmte Dinge zu automatisieren. Bei der anderen Methode, die wir kennengelernt haben, nämlich dem Cognitive Walkthrough, da wird das dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber auch da ist es so, dass man die ein oder andere Frage durchaus auch automatisiert überprüfen kann. Zum Beispiel die Frage, die darauf abzielt, ob denn das nächstnotwendige Interaktionselement von den Nutzerinnen und Nutzern überhaupt gesehen werden kann. Die Frage kann durchaus beantwortet werden, auch wieder mit, wir rendern das schon mal und gucken, ob denn dieses notwendige Interaktionselement im sichtbaren Bereich wäre. Das heißt, auch hier teilweise Automatisierung möglich, teilweise aber eben nicht. Und soviel zu den ähm, expertenorientierten Methoden. Schauen wir uns doch einfach auch mal so die nutzerorientierten Methoden an. Vielleicht geht ja da ein bisschen mehr in Sachen Automatisierung. Bei den nutzerorientierten Methoden gab es zum einen mal den Bereich der Beobachtungsmethoden. Also ein äh, relativ großer Zoo äh, mit unterschiedlichen Abstufungen hatten wir da kennengelernt von ich frage einfach mal meinen Kollegen beim Hallway-Testing bis hin zum formalen Usability-Test. Das, was auf jeden Fall bei Beobachtungsmethoden als erstes stattfindet, ist, dass Nutzerinnen und Nutzer das Werkzeug für bestimmte Aufgabenstellungen verwenden und dann die Nutzung entsprechend beobachtet wird, ob jetzt eben durch Aufzeichnungen oder vielleicht dadurch, dass sie daneben sitzen und einfach beobachten und sich entsprechende Notizen machen. So, hier ist es jetzt natürlich möglich, dass man die Aufzeichnungen, die zunächst stattfinden müssen, die kann man tatsächlich vollständig ähm, automatisieren, jetzt nicht unbedingt die ähm, Aufzeichnungen, die Sie vielleicht von Hand machen würden, also wo Sie vielleicht auch irgendwelche semantischen Zusatzinformationen machen können. Aber es ist halt durchaus möglich, zum Beispiel über Screencast komplett die Interaktion aufzuzeichnen oder durch das Aufzeichnen von Software-Events. Wenn Sie hier feingranular genug aufzeichnen, ist es durchaus möglich, die gesamte Nutzerinteraktion vollständig aufzuzeichnen und das vollständig automatisiert, sodass Sie da gar nicht so viel Aufwand entsprechend mit haben. Schwieriger wird es dann allerdings im nächsten Schritt, nämlich in der Analyse. Bei der Analyse ist es ja dann so, dass Sie die aufgezeichneten Daten sich dann ansehen und irgendwie versuchen herauszukriegen, wo ist denn jetzt hier ein Usability Problem. Und wenn Sie sich jetzt unterschiedliche Daten vorstellen, dann werden Sie feststellen, hm, bei manchen ist das sicherlich nicht so einfach möglich. Also nehmen wir mal einen Screencast, den Sie gemacht haben dann mit einem Screencast den auszuwerten hinsichtlich hier ist ein Usability-Problem, hm, schwierig. Wonach wollen Sie da in dem Video suchen? Ja, Was teilweise sicherlich machbar ist, weil das heutzutage technologisch geht, ist zum Beispiel, wenn Sie eine Aufzeichnung vom Gesicht haben, der Person, und äh, in dem Gesicht dann Emotionen erkennen können. Da gibt es ja Machine Learning-Algorithmen, die das heutzutage zum Beispiel schon relativ gut können. Dann könnten Sie darüber vielleicht rauskriegen, an welcher Stelle die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht irgendein Problempotenzial hatten, weil sie sich mit einmal der Gesichtsausdruck irgendwie von positiv auf negativ geändert hat. Und wenn Sie das dann in Relation setzen zu der Stelle, wo die Nutzerinnen und Nutzer gerade bei der Aufgabenausführung waren, könnten Sie daraus vielleicht schließen, hm, an der Stelle war dann ein Usability-Problem. Aber auch das, ich glaube, so richtig viele Publikationen zu dem Thema gibt es noch nicht. Und... Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Daten aufzuzeichnen, zum Beispiel eben die Software-Events, die Nutzerinnen und Nutzer verursachen. Da gibt es auch ein paar Arbeiten, aber unter anderem tatsächlich auch von mir. Da darf ich auch mal ein bisschen Werbung für mich machen in dem Bereich. Aber bei diesen Daten ist es halt auch so, dass man bestimmte Dinge herauskriegen kann, auch automatisiert auswerten kann und konkret sagen kann, da ist also definitiv ein Usability-Problem. Ich habe da mal ein relativ simples Beispiel. Ich kann zum Beispiel mit der Methodik, die ich irgendwann mal entwickelt habe, kann ich erkennen, wenn Nutzerinnen und Nutzer auf einer Website immer bestimmte Interaktionen machen, dann erstmal scrollen, um dann die nächste Interaktion zu machen. Und das zeigt also, dass sie irgendwie scrollen müssen, um das nächste Interaktionselement in den sichtbaren Bereich zu kriegen. Wir wissen das vom Cognitive Walkthrough, alle Elemente sollten immer im sichtbaren Bereich sein. Das heißt, wenn man das dann feststellt, wenn immer wieder dieser gleiche Ablauf ist, dann kann man ihnen sagen, okay, hier an dieser Stelle machen die Nutzerinnen in meistens genau das und das ist nicht gut. Da ist also ein Usability-Problem. Ja. Und das ist also möglich. Wo es schwieriger wird, ist halt an der Stelle, wenn es wieder um semantische Probleme geht. Also wenn zum Beispiel die Nutzerinnen und Nutzer ähm, irgendeinen Begriff nicht verstehen, der in der Nutzerschnittstelle verwendet wird und äh, dann einfach nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das ist automatisiert dann schon deutlich schwerer in den Daten der Aufzeichnung so zu finden. Gut. Ähnlich sieht es dann auch tatsächlich aus mit der Kritik, also der Aussage, wo ist denn jetzt ganz konkret ein Usability-Problem? Ich habe jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt, welche Daten das sein könnten, was man da vielleicht auswerten kann. Es ist auch hier so, dass das sehr stark abhängig vom Datentyp ist und die Ursache dann aber auch tatsächlich teilweise sehr schwer zu ermitteln ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eben das mit, den, mit der Gesichtsmimikauswertung auswertung gerade mal nehmen, dann könnten Sie vielleicht feststellen, an der Stelle in der äh, Aufgabenausführung, da wechseln viele Nutzerinnen und Nutzer von positivem Gesichtsausdruck zu äh, negativ. Und ähm, da wissen sie, okay, an der der Stelle bei der Aufgabe ist halt ein Usability-Problem. Aber sie können nicht daraus ableiten, was ist denn jetzt das Problem? Haben sie vielleicht einen Begriff nicht verstanden oder was auch immer. Bei der anderen Variante, die ich gerade genannt hatte, mit der Auswertung der Software-Events, da ist es etwas genauer möglich, weil sie dann nämlich jetzt wieder mit dem Beispiel vom Scrolling ganz genau sagen können ja die Nutzerinnen und Nutzer sind jetzt bei der Website zum Beispiel genau auf der Website und immer bevor sie diese Aktion machen scrollen sie ja dann weiß man relativ genau das scheint irgendwas nicht ähm, im Blickfeld zu sein überprüft das mal und wenn dem tatsächlich so ist dann zieh doch mal dieses also restrukturiere doch die Website mal so dass wenn möglich alle Interaktionselemente die benötigt werden auf einer Seite sind oder verwende zum Beispiel das Wizard Pattern, um das Ganze ein bisschen aufzusplitten in ähm, ja, mehrere Sichten, so dass wieder immer alles gleichzeitig in einem Sichtfeld ist. Also hier ist es durchaus möglich, automatisiert auch konkrete Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Aber das ist wirklich ein sehr kleines Feld. Also gerade wenn es in den Bereich geht, dass Nutzerinnen und Nutzer irgendwas nicht verstanden haben, dann ist es mit der Automatisierung hier wirklich nicht so weit bestellt. Gut. Soviel zu den Beobachtungsmethoden. Wir hatten da ja noch was. Das waren nämlich dann abschließend die Befragungsmethoden. Inwiefern kann man die denn automatisieren? Bei den Befragungsmethoden ist es ja so, dass wir am Anfang die Nutzerinnen und Nutzer mit Fragen bombardieren, ihnen irgendwelche Fragen stellen. Jetzt muss man hier auch wieder unterscheiden, macht man eher ein Interview oder macht man einen Fragebogen? Ich habe mich jetzt mal hier mehr auf den Fragebogen an sich fokussiert. Denn bei Fragebögen ist es tatsächlich so, dass äh, die Erhebung der Daten die am Anfang vollständig automatisierbar ist. Das ist beim Interview natürlich nicht so. Ein Interview ist eine zwischenmenschliche Interaktion, wenn wir irgendwann mal sehr gute Roboter haben, dann könnte man vielleicht auch da irgendwas automatisieren. Aber im Moment ist es halt nicht möglich, aber eben Fragebögen zur Verfügung zu stellen und da die Daten aufzuzeichnen. Das ist vollständig automatisierbar machbar. Bezüglich der Auswertung, also wo dann Usability-Probleme liegen, das hängt dann wiederum davon ab, was Sie für einen Fragetypen haben, Punkt 1, und äh, was, der was die konkrete Frage beinhaltet. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel eine offene Frage formulieren, die da einfach nur heißt, wo fanden Sie jetzt bei dem System ähm, die gröbsten Probleme oder sowas, ja, oder wo haben Sie die, die größten Probleme dargestellt, dann ist das sicherlich von dem, was Sie dann hinterher als, als Text bekommen ist das für Sie als Menschen sicherlich sehr aufschlussreich, aber bezüglich Automatisierung von dem, was dann da die Nutzerinnen und Nutzer gesagt haben, es ist es schwierig zu erkennen, was denn da jetzt potenziell das Usability-Problem ist, was dahinter liegt. Ja? Manchmal können die Nutzerinnen und Nutzer das ja auch gar nicht, so, sowieso nicht so richtig spezifizieren, was das Problem ist. Wenn die Fragestellung jetzt tatsächlich eine geschlossene Frage ist, eben sowas wie beim, S äh beim SUS, also System Usability Scale Questionnaire, dann ist das vielleicht etwas einfacher, hier eine Auswertung zu finden, weil die Nutzerinnen und Nutzer ja vielleicht was ankreuzen kann. Wobei aber eben die Aussagen beim System Usability Scale relativ allgemein gehalten sind. Da müssten sie schon so ein bisschen äh, konkreter werden. Also zum Beispiel eine Aussage treffen, ich fand den Date-Chooser an der und der Stelle wirklich gut, nicht so gut, mies oder sowas. Dann kann man da schon etwas konkreter werden, was eben die Aussagen äh, oder die Auswertung der ganzen Sache angeht. Stellen wir also fest, also von der, von der Aufzeichnung, Datenerhebung hier, ziemlich viel automatisierbar. Bei der Analyse hängt es dann schon ganz stark davon ab, was für Fragestellungen haben wir eigentlich und können wir das, was bei den Fragestellungen als Ergebnis kommt, denn in irgendeiner Form automatisiert auswerten. Dementsprechend sieht es natürlich auch nicht ganz so rosig aus, was das Ableiten von Verbesserungsvorschlägen angeht. Hier haben wir also tatsächlich durchaus größere Probleme, Dinge abzuleiten und konkret zu sagen, hier müsste was verbessert werden, ist also so ähnlich wie bei an anderer Stelle auch. Gut, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, dann äh, stellt man fest, Automatisierung, Aut Automatisierbarkeit wurde tatsächlich an unterschiedlichen Stellen bei den Usability-Evolutionsmethoden schon probiert, aber ist noch nicht so wirklich gut gelungen. Denn wenn es gelungen wäre, dann würde man nicht so viel noch über diese manuellen Methoden reden, sondern würde einfach sagen, nutzt dieses System. Nichtsdestotrotz gibt es aktuelle Forschungen, die sich so ein bisschen mit diesem äh, Thema stärker versucht auseinanderzusetzen. Und ich habe noch eine Folie, in der ich so ein bisschen zeigen möchte, in welche Richtungen denn die aktuellen Forschungen gehen, um ihnen einfach mal so einen, so einen kleinen Ausblick in die Zukunft äh, in der Richtung zu geben. Wo geht es also hin? Bei den automatisierten Methoden ist im Moment im Bereich des Captures Folgendes vorgesehen. Es wird also versucht, erstmal umfangreichere Daten zu erheben. Das heißt, man zeichnet alles Mögliche auf, was ja dann teilweise auch schon sehr detailreich ist. Und hier kommt man dann auch ganz schnell so ein bisschen wieder in die Fragestellung. Wie sieht das denn da so aus eigentlich mit dem äh, Datenschutz? Ja? Also je mehr ich aufzeichne, wir hatten das in einem Video ganz kurz, wo wir Datenschutz angesprochen haben. Je mehr ich aufzeichne, je mehr Daten ich habe, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich anhand der Daten potenziell wiederum Personen, einzelne Personen identifizieren kann. Ja. Es gibt ja ähm, diverse Forschungsbereiche, die schon gezeigt haben, dass man zum Beispiel einfach nur durch Tracking von Handydaten heutzutage relativ gut sagen kann, welche Person das ist, weil man nämlich zum Beispiel über die Feststellung, welche GPS-Koordinaten wann, wo sind, relativ gut rauskriegen kann, wo arbeitet die Person und wo ähm, wohnt sie. Ja. Und so ähnlich ist das hier bei äh, solchen Aufzeichnungen auch, weil wir Menschen haben tatsächlich eine relativ individuelle Art und Weise mit Nutzerschnittstellen ähm, zu interagieren, und wenn wir nur die Software-Events aufzeichnen und dann aber uns das wirklich mal ganz genau angucken würden, wo sind denn hier die Unterschiede, könnten wir wahrscheinlich auch, wenn wir genügend große Datenmengen haben, relativ gut auch mit Machine Learning-Algorithmen hier ganz klar clustern können und sagen können, das ist eine Aufzeichnung von dieser Person und das ist eine Aufzeichnung von dieser Person. Wäre also möglich. Ist also so ein bisschen die Frage, ist es gut, immer nur mehr aufzuzeichnen? ja, Aber das ist eben eine Richtung, in die es geht. Die andere Richtung, in die es geht, ist, etwas Semantik anzureichern. Das heißt, sie zeichnen nicht nur stumpf irgendwelche Daten auf, sondern sie markieren auch in den Daten, was das semantisch gerade bedeutet. Also zum Beispiel eben beim Aufzeichnen von Software-Events sehen Sie nicht nur, die Nutzerin hat jetzt da auf den Knopf gedrückt, sondern als semantische Zusatzinformation. Das bedeutet, der Kauf wurde an dieser Stelle abgeschlossen. Das ist zum Beispiel das, was dann in Richtung Web Analytics viel passiert. Und dann kann man hinterher natürlich auch ein bisschen mehr in den Daten sehen. Also dann können Sie zum Beispiel sehen, ob jetzt ein bestimmter Kauf abgeschlossen wurde oder ob ähm, ja, der Kauf nicht abgeschlossen wurde. Dafür aber bestimmte Schritte, die in Richtung Kauf geführt haben. Das heißt, wir reichern hier die Informationen ein bisschen an. Aber wir haben dabei gegebenenfalls auch ein Problem, nämlich das Problem, dass das ja auch aufwendig ist, die Daten entsprechend anzureichern. Das können Sie natürlich teilweise bei der Aufzeichnungen der Daten das schon mit berücksichtigen, dass sie dann gleich entsprechend äh, sicherstellen, dass in den Daten auch eine semantische Information hinterlegt wird. Das ist aber zum Beispiel schwierig, wenn Sie jetzt Videoaufzeichnungen äh, machen von den Nutzerinnen und Nutzern. Da muss man dann schon ein bisschen mehr machen. Da müssen Sie sich nämlich die Videos angucken und dann irgendwie taggen. Hier ist war jetzt zum Beispiel folgendes und hier war folgendes und so weiter, weil das eben diese semantische Anreicherung nicht automatisierbar machbar ist. Gut, so viel zum Thema Capture. Jetzt ist natürlich, das war jetzt grob zusammengefasst, wohin da so gerade die äh, Reise am meisten geht. Der nächste Bereich ist ja die Analyse. Bei der Analyse ist es so, dass äh, der, die aktuelle häufigste Herangehensweise eigentlich ist, wenn Sie jetzt äh, die Nutzerinteraktionen in irgendeiner Form aufgezeichnet haben, dass Sie dann, Vergleichen, ob die Nutzerinnen und Nutzer sich auch so verhalten, wie sie das erwarten. Das heißt, sie vergleichen die Daten, die aufgezeichneten Daten, mit erwarteten Daten. Ja? und das ist ja gut und schön. Und damit kann man sicherlich auch eine ganze Menge finden. Aber hier muss man eine ganz klare Fragestellung aufwerfen: Erwarten Sie denn das Richtige? Also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie entwickeln die Nutzerschnittstelle für ein Werkzeug und haben eine ganz konkrete Idee davon im Kopf, wie die Nutzerinnen und Nutzer dieses Werkzeug benutzen sollen. Ja. Und dann stellen Sie mit einmal fest, nur 50% der Nutzerinnen und Nutzer machen das genau so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Die anderen 50% machen es anders. Dann ähm, ist das ja gut und schön, dass Sie in irgendeiner Form wissen, ähm, ja, äh, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Bei einer 50-50-Verteilung ist wahrscheinlich, oder es ist ziemlich sicher, es gibt ein Usability-Problem. Was ist aber, wenn Sie jetzt eine 30-70-Verteilung haben oder eine 20-80-Verteilung? 20%, -Verteilung? Ja, 20 der Nutzer verhalten sich so, wie Sie das erwarten, die anderen 80% der Nutzerinnen und Nutzer nicht. Da ist jetzt die Frage, erwarten Sie das Richtige? Oder erwarten Sie was Falsches? Und die Nutzerinnen und Nutzer zeigen Ihnen eigentlich, wie das richtig wäre. Ja, das ist so ein bisschen so eine Fragestellung. Da muss man so ein bisschen gucken, in welche Richtung geht es denn jetzt eigentlich, ist das eigentlich, was ich erwarte, das Richtige? Gut, geht dann schon ziemlich in Details, muss man sich mit den Methodiken ein bisschen genauer auseinandersetzen, aber auch hier nur als Hinweis in die Richtung geht. Eine zweite Sache, ähm, die passiert, das ist auch wieder etwas, was, was ich in meiner Forschung mache, aber da bin ich nicht ganz alleine unterwegs, ist das Erkennen von äh, auffälligen Mustern in den aufgezeichneten Daten. Also wenn man feststellt, dass viele Nutzerinnen und Nutzer immer einem bestimmten, Nutzer folgen, äh, einem bestimmten Muster folgen und äh, dieses Muster aber irgendein Problem hat, zum Beispiel eben das mit dem Scrolling, was ich vorhin äh, schon genannt habe dann kann man da äh, drin ja ein Usability-Problem erkennen und es gibt hier auch andere Forscherinnen und Forscher, die genau versuchen, in diese Richtung zu gehen, also diese Muster in den Nutzeraktionen zu erkennen, um daraus dann eben zu schließen, hier ist potenziell ein Usability-Problem. Gut, und dann haben wir noch den dritten Bereich, der Kritik. Da wird also immer mehr versucht, einen Bezug zu den erhobenen Daten zu erreichen. Das heißt, wenn Sie also über die analysis irgendwie herausgefunden haben, wo potenziell ein Usability-Problem ist, dass sie dann eben diese, diesen Rückbezug auch äh, bekommen zu den ursprünglich mal aufgezeichneten Daten, denn dann haben sie vielleicht auch eine konkrete Aussage dazu, wo das Usability-Problem potenziell herkommt, um dann wiederum sagen zu können, was kann ich denn machen, um das Usability-Problem in irgendeiner Form zu lösen. Gut, aber da ist natürlich dann die Frage, ist das dann die tatsächliche Ursache oder gibt es da vielleicht noch andere Ursachen, die man irgendwie berücksichtigen musste. Also hier ist man auch noch nicht so ganz sicher, ob das denn in die richtige Richtung geht. Gut, das ist also so ungefähr das, wohin die Reise gerade geht. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an, was sind denn jetzt nun die Vorteile und die Nachteile von automatisierten Methoden? Was bringt uns das alles? Was bringt es uns vielleicht nicht? Vorteile sind ganz klar, wir vereinfachen uns bestimmte äh, Dinge, also ob das jetzt die Aufzeichnung ist oder die Analyseschritte, sofern es denn möglich ist. Wir können teilweise dann auch deutlich größere Datenmengen aufbereiten, als das mit äh, manueller Vorgehensweise möglich wäre. Und wir haben, weil es einfach auch mehr Datenmengen sind, eine durchaus höhere Objektivität und Reliabilität der Ergebnisse. Nachteilig ist auf jeden Fall bei der Automatisierung, dass es zum einen bisher keine vollständige Automatisierung gibt, wir haben ja gerade ein paar Beispiele dazu angesprochen. Der technische Aufwand für eine Automatisierung ist auch teilweise höher, ja, weil Sie das ja entsprechend äh, vorbereiten müssen. Also wenn Sie zum Beispiel aufzeichnen wollen, was die Nutzerinnen und Nutzer machen, dann müssen Sie das entsprechend umsetzen. Und mit mehr Aufzeichnung kommt auch immer mehr technische äh, Vorbereitung mit dazu. Tatsächlich ist es auch so, dass Automatisierung eben nicht für alle möglichen Werkzeuge umsetzbar ist, beziehungsweise noch nicht umsetzbar ist. Also es hängt dann hier ganz stark von den Werkzeugen ab. Je mehr Software natürlich da drin ist, umso besser ist das umsetzbar. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie möchten tatsächlich während der tatsächlichen Nutzung von einer Kaffeemaschine noch in, in deren Einsatz evaluieren, ob denn ähm, da ein Usability-Problem vorliegt, dann brauchen Sie schon eine Kaffeemaschine mit Netzwerkanschluss, sodass die zum Beispiel die Nutzerinteraktion aufzeichnen und Ihnen entsprechend zukommen lassen kann. Und was eben auch bei einigen Sachen ist, also wir haben ja auch gerade ein paar Fragestellungen äh, oder Fragwürdigkeiten bei Automatisierung durchgesprochen. Eine Sache ist zum Beispiel Datenschutz. Ja? Je mehr Sie aufzeichnen, umso größer ist die Frage, bin ich hier eigentlich noch auf der sicheren Seite, was den Datenschutz angeht, oder quäle ich meine Nutzerinnen und Nutzer vielleicht ein bisschen zu sehr. Gut, damit sind wir mit diesem Video auch am Ende angekommen. Und es geht dann jetzt auch schon in die Übung. In der Übung geht es jetzt darum, dass Sie einfach mal selber überlegen, wie könnte denn eigentlich eine Automatisierung aussehen? Wo würden Sie vielleicht irgendwie ganz persönlich gerne eine Automatisierung sehen? Wo würden Sie die Automatisierung ansetzen. Und da können Sie sich zum Beispiel überlegen, welchen Ansatz würden Sie verfolgen, wann im Entwicklungsprozess würden Sie am liebsten eine Automatisierung einsetzen, beziehungsweise wo wäre Ihr konkreter Ansatz denn einsetzbar, welcher zeitlicher Aufwand wäre denn von Ihrer Seite aus, also Ihrer Meinung nach, zu erwarten und wo könnten gegebenenfalls die Grenzen des Verfahrens liegen, welches Sie da jetzt angesprochen haben, um äh, ja, einfach mal schon mal so eine Idee zu haben, was könnte denn da schwierig bei sein. Und damit bin ich auch mit diesem Video am Ende angekommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch hier viel Spaß bei der Aufgabe. Das ist natürlich schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, aber ich bin ganz gespannt, was Sie da vielleicht noch für Ideen haben. Vielleicht können Sie da ja auch schon mal über eine Doktorarbeit nachdenken oder sowas in dem Bereich. Die Community wäre Ihnen sicherlich äh, sehr dankbar. Damit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.